Durch den 14. Juni haben wir ganz viele neue Leute äh, heute können begrüssen können, was mega cool ist. Und ähm, haben neue Arbeitsgruppen geformt und ähm, sind jetzt daran, neue Strukturen und Organisationen zu machen, was mega toll ist und mega wichtig. Und ähm, ja, ich freue mich auf äh, coole Leute und coole Zahnarfe.